Guten Morgen, wir sind hier in Sölden bei wunderschönem Sonnenschein. Es ist der 3. Dezember 2019 und wir sind auf dem Weg zum Geislachkogel, ganz hinauf auf den Berg. Und von dort fahren wir hinüber zum Biegeljoch und wollen heute die beiden Gletscher, den Rettenbach und den Tiefenbachgletscher, erkunden. Die Voraussetzungen sind wunderbar, schönes Wetter, Sonne und hoffentlich gute Pisten. So, Otti, wo sind wir hier? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Also, wir sind hier in Schwarzkugel, in Schwarzkugelhaus. Stärken uns. Und Skifahren machen wir auch hier? Oder? Und ja, genau. Die das fahren ist dann gut. Wieder zum Na, dann ist es gut. So machen wir das. Mhm. Lecker? Und wie hoch sind die hier? Ja, über 3000 Meter. Ja, 3200 noch was, ne? Wow.